Helm und ich begrüße Christoph Helm und Cornelia Große, beide von der Abteilung für Bildungsforschung äh, an der Kepler Uni Linz. Auch ich durfte dort äh, in diesen heiligen Mauern studieren, also freue mich hier besonders. Und ähm, äh, die zwei Wissenschaftler begleiten E-Education in der Beforschung und haben schon im letzten Jahr, beziehungsweise vor zwei Jahren, begonnen, das DigiCheck-P-Diagnose-Instrument zu analysieren. Da war die Fragestellung, inwiefern man hier auch Unterscheidungen treffen kann, bezogen auf die digitalen Kompetenzen von Lehrkräften. Wohlgemerkt, es wird im kommenden Jahr eine Neuauflage geben. Ähm, dieses äh, Digi-Check-P, der ist jetzt gerade in, in äh, äh Bearbeitung sozusagen, aber hier geht es im Wesentlichen darum, dass sozusagen die bestehenden Daten aus den Digi-Checks der, der letzten Jahre eigentlich analysiert worden sind. Das ist ein Aspekt, aber durchaus natürlich auch, wie die grundsätzliche Fragestellung war, bezogen auf was dieser Digitalisierungsschub im Bildungswesen gebracht hat. Wir wissen ja, dass die die, die initiative jetzt voll angekommen ist an den Schulen in der Sekundarstufe 1 und hier verschiedenste Begleitstrukturen existieren, aber dennoch natürlich die Frage, was hat jetzt sozusagen ähm, ähm, Covid mit zu Beginn äh, an, an, an Drive bewirkt und wie kann man das dann auch äh, erhalten und in welcher Art und Weise wurde damit umgegangen? Äh, E-Education ist ja als äh, pädagogische äh, Initiative immer darauf bedacht, dass auch ein Aspekt der Unterrichtsentwicklung dabei ist. Und es äh, ist natürlich aber auch wichtig, äh, das behandeln zu können, das Thema, wenn es äh, äh, wissenschaftlich äh, fundierte äh, Daten und Fakten dazu gibt. Und ähm, in diesem Sinne bitte ich jetzt äh, beide, äh, kurz ihre Erkenntnisse vorzustellen. Ja, vielen Dank, lieber Andreas, für die Einleitung. Ähm, ich suche jetzt gerade die Folien. So. Jetzt müsste es irgendwie klappen, sodass das auch ein Vollbild ist. Ähm, ja, du hast jetzt einige Aspekte angesprochen. Wir haben äh, uns in der Vorbereitung jetzt doch stärker dann auf die Frage des Digital Digitalisierungsschubs durch Corona in, im Vortrag fokussiert. bin aber gerne bereit, dann äh, zu den anderen Aspekten noch einfach im Nachgang äh, auch Folien gerne zu holen und das zu diskutieren, weil du eben auch die derer Kompetenzen im digitalen Bereich angesprochen hast, durch den P. Ähm, aber ja... Der Aufbau des Vortrags wäre demnach ähm, zu schauen, was wissen wir zu äh, technischen Rahmenbedingungen des Distance Learning während der Schulschließungen im Frühjahr 2020. Da würde ich eben Befunde aus einem äh, internationalen Review vorstellen, der sich auf äh, Studien, Befragungsstudien mit Eltern, Schülern und Lehrkräften aus dem Dachraum ähm, fokussiert hat. Und dann würde ich eine Studie, eine kleinere Studie vorstellen, die wir selbst durchgeführt haben, wo wir in Deutschland und Österreich Eltern, Schulleiter, äh, Sch Schülerinnen und Lehrkräfte befragt haben und ähm, hier auf Basis von diesen äh, Befragungsdaten versucht haben, ähm, die Rolle der technischen Ausstattung für die Vorhersage von Schüleroutcomes im Fernunterricht zu analysieren. Das ist ein regressionsanalytischer re Zugang der eben ähm, vergleicht, was jetzt zentrale Prädiktoren von Lernerfolg, von Lernmotivation, Lernzeit im äh, Lockdown waren und eben welche Rolle die technische Ausstattung dabei gespielt hat. Der dritte Abschnitt wäre ähm, zu zeigen, wie sich, und das äh, trifft jetzt eher den, den, oder ziemlich genau den äh, Titel des äh, Vortrags, wie sich der Einsatz digitaler Medien im Unterricht während der Pandemie verändert hat. Da haben wir auf Basis der Schulbarometer-Daten in der Schweiz gemeinsam mit dem Kollegen Stefan Huber eine trinationale Studie durchgeführt, aus der ich sozusagen so erste retrospektive Einschätzungen von Schulleitern und Lehrkräften zur Zeit der Schulschließungen im Hinblick auf äh, eben den Einsatz der digitalen Medien im Unterricht vorstelle. Und zum Schluss würde äh, wir dann noch äh, das Projekt, das du schon angesprochen hast, Andreas, ähm, wo es um die Frage geht, wie DigiFit Österreich Schulen sind, vorstellt, wo wir eben ähm, auch im Sinne einer, eines mehr perspektivischen Zugangs ähm, die Situation äh, an den Schulen gemeinsam mit der e-education versuchen zu erheben. Also ich starte mit dem ersten ähm, Punkt. Also das ist jetzt für alle wahrscheinlich ein wenig überraschend, dass Schule sehr bunt sein kann. Hier leider also ein bisschen im negativen Sinne eine Grafik, die zeigt, an welchen Tagen Schule geschlossen war. In Rot und in Grün die Tage, die in den letzten beiden Schuljahren geöffnet waren. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht auch noch eine weitere Zeile dazu fügen muss mit roten Kästchen. Sieht momentan ja, so ein bisschen danach aus. Ähm, ja, diese für alle sehr neue Situation hat auch in der Bildungsforschung viele Forscher auf den Plan gerufen, äh, diese eben, neue Situation zu untersuchen. Hierzu wurden in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr viele Befragungsstudien durchgeführt. Wir haben am Beginn des Jahres ähm, die Studien gesammelt und haben über 100 Studien äh, zusammengeführt in einem Review. In diesen 100 Studien wurden Schüler, Lehrkräfte, Eltern befragt in Summe über 250.000 und das Ganze findet man in der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft und einen kleinen Teil daraus will ich im ersten Schritt vorstellen. Und zwar ist das diese Grafik in diesen 100 Studien, gab es sehr, sehr viele Studien, die danach gefragt haben, die Schüler, aber auch die Eltern oder die Lehrkräfte, wie gut sie die technische Ausstattung der Schüler zu Hause einschätzen, eben für das Distance Learning. Und sie sehen hier in der Abbildung eben äh, diese äh, Befunde aus den einzelnen Studien. Äh, und wir haben das sortiert nach äh, Schülerbefragungen, Elternbefragungen und Lehrerbefragungen. Und äh, was man sehen kann, ist, dass es grundsätzlich eine hohe Heterogenität gibt in den Antworten, in diesen Anteilen ähm, und dass man aber insbesondere, äh, wenn man Lehrer Befragungen heranzieht, man sieht, dass die Lehrer die Situation der Schüler eher pessimistisch einschätzen. Und äh, während das aus Schülersicht selbst und auch aus Elternsicht gar nicht so dramatisch eingeschätzt wird. Problem all dieser Studien oder viele dieser Studien ist, dass sie eben wenig repräsentativ sind oder gar nicht repräsentativ sind. Manche Studien, wie zum Beispiel die von Kollegen haben ja repräsentative Elternbefragung äh, in Deutschland gemacht. Da ist zum Beispiel der Anteil an äh, Kindern, die ähm, nicht über adäquate technische Ausstattung zu Hause verfügen, für das äh, Distance Learning relativ gering. Ähm, aber auch bei solchen repräsentativen Stichproben ist es immer das ist ganz schwierig, nachdem es auch eine Online-Befragung ist, hier tatsächlich die Gruppe auf, einzufangen, die äh, vermutlich eher wirklich Probleme mit technischem äh, Equipment zu Hause hat. Also so ein erster Einblick über die Studien aus dem ersten Lockdown 2020. In diesen Studien wurde auch danach gefragt, welche Medien von den Lehrpersonen eingesetzt werden, um mit Schülern in Kontakt zu treten, um mit Schülern auch Material auszutauschen und hier also diese Frage wurde, äh, ist eine der Fragen, die am häufigsten gestellt worden ist. Das zeigt, dass irgendwie die Forscher daran sehr interessiert und dass sie es das sehr wichtig erachtet haben. Äh, und in den ersten Studien kam auch noch raus, dass das E-Mail mit Abstand das am häufigsten eingesetzte Tool war. Es war im Durchschnitt 70 Prozent. Da waren die Anteilswerte sowohl bei den Schülern, Eltern als auch bei den Lehrkräften. Das sieht man in den nächsten Folien dann auch grafisch. Äh, weniger stark wurden am ersten Lockdown noch Lernplattformen eingesetzt. Das äh, hat sich dann äh, in den zweiten Lockdown genau umgedreht. Da waren dann die Lernplattformen an erster Stelle, also eben MS Teams beispielsweise und äh, die äh, E-Mails beziehungsweise auch WhatsApp dann nur mehr an zweiter Stelle. Also hier sieht man ähm, getrennt nach äh, Personengruppen hier die Schülerbefragungen, dass ähm, eine Vielzahl von Tools eingesetzt worden ist und dass die Anteilswerte, die berichtet werden, jo, äh, also die Anteile an Schüler, die äh, Auskunft geben, dass eben dieses Tool eingesetzt wird, sehr stark variiert, je nach Befragung. Äh, da spielt sicher mit rein eben der Schultyp komme ich auf der nächsten Folie dann dazu. Aber wahrscheinlich auch die, die geografische Region und sicher noch andere Aspekte. Das ist jetzt die Grafik für die Eltern. Und gleich sieht es aus für die Lehrer. Also man sieht hier die Heterogenität einerseits in den Anteilswerten, aber auch in den Tools, die in unterschiedlichen Befragungen abgefragt worden sind. Interessanter ist äh, oder wichtiger ist äh, vielleicht diese Grafik, die eben äh, den Einsatz digitaler Medien im Unterricht, im Fernunterricht, äh, differenziert darstellt nach den Schulstufen oder nach den Schultypen. Äh, und man sieht man hier wenig überraschend, dass äh, in der Primarstufe in der Volksschule kaum digitale äh, Medien genutzt worden sind. Das ist eine Befragung, die, äh, eine El die Elternbefragung, die ich gemeinsam mit der Alexander Postelbauer für Österreich nach dem dritten Lockdown durchgeführt habe. Und ähm, das ist sozusagen für Österreich durchaus repräsentativ. Und auch nach dem dritten Lockdown sieht man ganz klar diese ähm, schultypischen, schult, schultypenspezifischen Unterschiede. <lacht> Eben in den Volksschulen kaum digitaler äh, Online-Unterricht und äh, sehr, ganz, sehr stark eben papier -Aufgaben, die eingesetzt werden. In der Unterstufe der Mittelschule ist das eher ausgleichend. Äh, in der Unterstufe Güm steigt das dann schon an. Und in äh, der Oberstufe äh, Güm äh, ist es ähnlich hoch wie in den äh, Schulen, die traditionell ohnehin schon immer stark mit äh, digitalen Medien im Unterricht gearbeitet haben. Das wird so in den Befragungen zum Lockdown immer so ein bisschen ähm, stiefmütterlich behandelt, die Schultypenunterschiede. Und man sieht an dem Beispiel, dass es eigentlich ganz wichtig wäre, einen Blick drauf zu werfen. So. Jetzt zur Frage, welche Rolle die technische Ausstattung für die Vorhersage von Schüleroutcomes spielt. Sie sehen hier die Befunde einer Regressionsanalyse aus, auf Basis von Daten aus dem ersten Lockdown in Deutschland und Österreich. Befragt wurden wurde hier eine relativ kleine Stichprobe, die sicherlich nicht repräsentativ ist. Für diese Fragestellung vielleicht auch gar nicht so wichtig. Es haben ja 165 Schüler teilgenommen, 419 Eltern und 311 Lehrkräfte. Und die wurden eben gefragt nach dem selbst eingeschätzten Lernerfolg. Und nach diesen Merkmalen, die hier links dargestellt sind, Motivation der Lernenden, also durch ihre Kinder oder der Schüler selbst, die eingeschätzte Fähigkeit zur Selbstregulation, Unterrichtsmerkmale im Fernunterricht und eben auch die technische Ausstattung und die Lernzeit zu Hause. Und in blau sind, äh, ist sozusagen sind die Ergebnisse der Lehrkräfte dargestellt, in Grün die Ergebnisse der Eltern und im Rot die Ergebnisse der Schüler? Und die Balken zeigen an, wie stark diese jeweilige Variable zur Vorhersage des Lernerfolgs beiträgt. Wir sehen hier, dass die technische Ausstattung eigentlich kaum eine Rolle spielt. Was jetzt wenig überrascht wichtig ist, die Motivation der Schüler und die Selbstlernfähigkeit. Und äh, ähnlich ist das Bild, wenn man äh, nicht den Lernerfolg vorhersagt, sondern die Lernzeit. Da spielt eben die Fähigkeit zur Selbstorganisation eine wichtige Rolle, auch der eingeschätzte Lernerfolg, insbesondere aus Sicht der Eltern interessanterweise, wenig aus Sicht der Schüler selbst. Aber die technische Ausstattung eben ist hier vernachlässigbar wichtig. Und für die Vorhersage der Schülermotivation im Fernunterricht ist auch die technische Ausstattung nicht zentral, sondern eben die Selbstregulationsfähigkeiten, oder die Selbstorganisationsfähigkeiten des eigenständiges Strukturieren des Tagesablaufes beispielsweise. Also ähm, das so ein paar Befunde zur Bedeutung der technischen Ausstattung für die Vorhersage äh, von äh, subjektiv wahrgenommenen äh, Lernoutcomes. Wie entwickelte sich nun äh, der Einsatz jeder Medien im Unterricht während der Pandemie? Ich habe äh, bei der ersten Fragestellung schon darauf hingewiesen, dass sich äh, das am Anfang äh, des ersten Lockdowns ähm, wenig überraschend E-Mails sehr stark zum Ein Einsatz gekommen sind. Auch ähm, WhatsApp wurde äh, sehr oft davon berichtet, äh, und weniger Lernplattformen. Das hat sich äh, im Laufe der Zeit verändert. Wir sehen eben mit dem Review, das äh, sozusagen äh, mit Fortlauf des Fernunterrichts, mit Fortlauf der Pandemie äh, der Einsatz von Videokonferenzen zugenommen hat. Ähm, wir sehen das auch in der Elternbefragung, die ich schon angesprochen habe dass ähm, die digitalen Lernplattformen traditionelle Medien wie das E-Mail abgelöst haben jetzt als äh, Hauptkanal äh, oder haupt, hauptsächlich verwendete, verwendetes Tool für den Fernunterricht. Und ähm, in der Elternbefragung kam auch aus, dass zwei Drittel der Eltern, die wir in Österreich befragt haben, ähm, von der Nutzung digitaler Medien im Fernunterricht äh, berichten. Oder digitaler Lernplattformen, konkret gesagt. Aus Lehrersicht ist das äh, auch bestätigt worden in der Studie von der Kollegin Schwab in Wien. Und äh, da berichten sogar auch äh, für die Volksschullehrer, dass in 60 Prozent der Fälle E-Learning-Aufgaben eingesetzt werden, was ein bisschen mich überrascht hat vor dem Hintergrund der äh, Befunde, die wir in der Elternbefragung gesehen haben, wo eben äh, in den Volksschulen kaum äh, Online-Unterricht stattgefunden hat oder eben deutlich weniger. Aber... <lacht> Da waren es auch immerhin die Hälfte der Eltern, die das berichten. Wir haben äh, eine retrospektive Befragung äh, von Lehrern und Schulleitern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gemacht, wo wir die Lehrkräfte und Schulleiter äh, gebeten haben, retrospektiv einzuschätzen, wie sie ähm, den unterschiedlichen Qualitätsdimensionen des Unterrichts vor und während des ersten Lockdowns ähm, wahrgenommen haben. Und man sieht, wenn man sich diese Einschätzungen, äh, wenn man die gegenüberstellt, dass eine deutliche Reduktion in vielen Merkmalen der Unterrichtsqualität durch den Lockdown beobachtbar war. Das sind hier die roten Balken, die ins Negative gehen. Die verweisen auf eine Reduktion. Und äh, die grünen Balken, die verweisen auf eine deutliche Zunahme. Äh, und da sind neben äh, dem Zeitaufwand für die Elternarbeit auch äh, der Einsatz, die wieder einmal Medien im Unterricht ähm, schneidet hier sehr äh, positiv ab, in dem Sinne, dass er stark zugenommen hat, was jetzt wenig überraschend ist. Was ähm, ähm, interessant ist, ist habe ich jetzt hier nicht auf den Folien, ist, dass ähm, dieser, diese Reduktion in der Unterrichtsqualität aber gleichzeitig auch diese Zunahme an Einsatz digitaler Medien auch mit der äh, Schülerzusammensetzung am Schulstandort einhergeht. Also ähm, Lehrkräfte, die ähm, von höheren Sozialindex an der Schule berichten. Die berichten auch tendenziell weniger stark von einem, einer Zunahme der digitalen Medien im, im Fernunterricht. Aus diesen Daten haben wir auch nicht nur, also wir haben dann nicht nur nach dem ersten Lockdown gefragt, sondern auch nach den Phasen nach dem ersten Lockdown bis zum Ende des, des Jahres 2020. Und wir sehen hier, dass so gerade für Österreich dass man mit den äh, Wellenbewegungen, Schulschließung, äh, dann die Schulöffnung, dann Herbst wieder die Schulschließung, äh, der Einsatz der digitalen Medien aus Sicht der Schulleiter und Lehrkräfte eben äh, angestiegen ist oder gesunken ist. Und äh, das ist ähm, ja, zeichnet im Prinzip das äh, ab, was man eigentlich erwarten würde. Und ähm, was auch medial immer wieder bestätigt worden ist äh, oder äh, vermutet worden ist. Äh, und interessant ist, dass äh, ja, man sieht auch hier den Anstieg für Deutschland ähm, am Ende des Jahres. Und interessanterweise also sieht man eben, eben nicht für die Schweiz, äh, weil auch in der Schweiz eben da keine Lockdowns waren äh, gegen Ende des Jahres 2020. Also das bestätigt so ein bisschen äh, die Hypothesen, obwohl es eben retrospektive Einschätzungen von Schulleitern und Lehrkräften sind. Aber in Summe eben ein deutlicher Anstieg an äh, die, äh, der Nutzung digitaler Medien im Fernunterricht. Ja, dann haben wir äh, weniger äh, so Entwicklungsanalysen gemacht, sondern eher im ersten dann Vergleiche zwischen den drei Ländern Österreich, Deutschland und Schweiz. Und da ist interessant, äh, ein Weiß sind das der Durchschnitt aller Länder. Dann kommt Deutschland, Österreich, die vorletzte, vorletzte Balken und dann, Balken und dann äh, die Schweiz. Und man sieht hier interessanterweise, dass österreichische Lehrkräfte am stärksten berichten, dass sie äh, eine hohe Erf oder viel Erfahrung im in digitalen Lehr-Lernformen haben und äh, dass das ihnen noch leichter fällt und äh, sie das als weniger stark als Herausforderung wahrnehmen. Und das ist signifikant stärker ausgeprägt als in Deutschland und der Schweiz. Ich meine, hier muss man dazu sagen, dass die äh, Stichpunkte nicht repräsentativ sind, ähm, aber ähm, also es könnte auch daran liegen, dass vielleicht in Österreich hauptsächlich oder oder sehr viele aus den Sekundarstufen zwei Schulen teilgenommen haben und dass das ist das Bild ein bisschen oder deutlich verzerrt, aber es ist zumindest ein Hinweis, dass die, die befragt worden sind, die sich hier ganz positiv einschätzen. Ähm, hier haben wir noch die Fragen zur technischen Ausstattung. Auch da schneidet die, Österreich, die österreichische Teilgruppe ähm, sehr gut aus ab, wenn im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz es darum geht, wo eben die Schule ausreichend technische Ressourcen, Ressourcen und Kapazitäten für den Fernunterricht. Ähm, bereitstellt oder eben darüber verfügt. Ja, damit äh, bin ich an der letzten Frage und würde dir übergeben, wir. Genau, das ist der letzte Teil. Ähm, da geht es jetzt tatsächlich darum, ähm, dass wir gerne herausfinden möchten, wie digital fit eigentlich die Schulen in Österreich sind. Das heißt, wir haben einerseits da als, als Wissenschaftler unser, unser ganz direktes eigenes Forschungsinteresse, das ist so ein bisschen die reine Neugierde. Ähm, aber natürlich wollen wir darüber hinaus auch ähm, eigentlich gerne die, die, diese Fragebögen, die ich jetzt im Folgenden ein bisschen erläutern werde, oder den Weg dorthin werde ich erläutern, die wollen wir gerne auch sehen als eine Reflexionsgelegenheit für Schulen und durchaus auch mit, dem, ähm, mit, de, mit der Hoffnung, dass das auch ähm, als Anregung zur Schulentwicklung ähm, ja, Eingang findet in, in das reale Leben in den Schulen. Ähm, wir stützen uns dabei hauptsächlich auf das ähm, Angebotsnutzungsmodell von Helmke. Ich will das jetzt hier gar nicht im Detail erläutern. Ähm, Im Wesentlichen sieht man hier eigentlich eine ganz große Zahl an Einflussfaktoren auf am Ende sozusagen Wirkungen und Ertrag von schulischem Lernen. Das heißt, wir sehen, dass neben Einflüssen, dass das, das Kontext, das, das was, was von außen kommt, natürlich klar, die Lehrperson einen großen Einfluss hat, unterrichtliche Angebote und dann natürlich auch das, was die, was die Lernenden am Ende tatsächlich daraus machen. Das sind natürlich alles die, die Einflussfaktoren, die sozusagen am Ende dann bestimmen, wie gut oder schlecht die ganze Sache wirkt. In Bezug auf ähm, Einsatz von digitalen Medien ganz konk äh, konkret haben wir uns ein bisschen auch orientiert ähm, an dem Rahmenmodell der icils studie ähm, Wobei aus meiner Sicht hier insbesondere ähm, zu beachten ist, dass wir eigentlich ja gerne wollen, dass die Pädagogik und die Fachdidaktik im Vordergrund steht und eigentlich gar nicht so sehr ähm, die Technik an sich. Also im Grunde genommen würden wir gerne die Technik immer nur sehen als ein Hilfsmittel zur Erreichung von Bildungszielen. Das heißt, wir würden sagen, dass natürlich ähm, bestimmte notwendige Bedingungen bestehen, wie zum Beispiel Bereitstellung von Technologien, von technischem und pädagogischem Support. Ähm, vor allem brauchen wir aber einfach geeignete schulische Rahmenbedingungen. Und ähm, wie Sie alle wissen, sind die natürlich sehr, sehr ressourcenintensiv, ähm, finanziell, materiell, aber insbesondere eben halt auch im, im personellen Einsatz. Aber ich glaube, dass... Ähm, das wissen inzwischen hier, hier alle, alle Anwesenden. Ähm, wir haben das ein bisschen jetzt als, als Modell umgemünzt auf die E-Education Setting. Ähm, das heißt, einerseits wollen wir uns gerne in, in einer Studie anschauen, ähm, Einflussfaktoren vom, vom, vom Kontext von Schule, Schulleitung, Kollegium. Also da wird es dann gehen um die technische Ausstattung, um Fragen der digitalen Schulkultur generell die Offenheit gegenüber der Digitalisierung. Ähm, auf Ebene der Lehrpersonen interessiert uns vor allem die Einstellung gegenüber der Digitalisierung und auch inwieweit eigentlich Kompetenzen vorhanden sind. Und dann vor allem aber auch, wie das eigentlich in im Unterricht tatsächlich Eingang findet, also wie die Lehrprozesse dann eigentlich ausschauen. Ähm, Hinsichtlich der, der Ebene der Schüler ähm, ist aus unserer Sicht vor allem relevant die Lernumwelt, also der sozioökonomische Hintergrund, überhaupt die digitalen Möglichkeiten, die die Schülerinnen und Schüler zu Hause haben. Dann die Frage, was sie an individuellen Voraussetzungen eigentlich mitbringen und natürlich sehr zentral dann auch die Frage, was eigentlich tatsächlich ähm, seitens der Schülerinnen und Schüler dann passiert. Und das Ganze mündet dann eben in, in Lernergebnisse. Wir wollen... Also wir sind gerade in den, man kann sagen, in den, in den allerletzten Zügen der Planung einer, einer Befragung. Das heißt, wir sind wirklich nur noch am, am Finalisieren und eigentlich hoffen wir von Tag zu Tag, heute wird es fertig. Schauen wir mal, ob es morgen fertig wird. Ähm was wir gerne machen wollen, ist eine Befragung von einerseits Schulleiterinnen und ähm, Schulleitern und, und IT-Koordinatorinnen, Koordinatoren, so eben genau diesen, diesen, diesen obersten ähm, Kästen, das heißt, da wird es um, um Ausstattung und Kontext gehen, aber auch um Fragen der Einstellung, die die Schule eigentlich mitbringt. Dann möchten wir gerne sozusagen... Äh, gematcht dazu aber auch Lehrpersonen befragen hinsichtlich der, der Einstellung gegenüber Digitalisierung und einfach der, der Anwendung digitaler Medien im, im schulischen Kontext. Ähm, als, als unterste Ebene sozusagen möchten wir gerne Schülerinnen und Schüler befragen dazu, was für digitale Möglichkeiten sie eigentlich zu Hause haben und in welcher Weise sie eigentlich digitale Medien nutzen, was sie da eigentlich können und was sie wollen, was für, was für Wissen über Lernstrategien sie haben und ähm, dann eben halt auch versuchen herauszufinden, wie eigentlich individuelle Lernaktivitäten aussehen, also einerseits die aktive Lernzeit, aber vor allem auch, wie eigentlich digitale Lernangebote genutzt werden seitens der Schülerinnen und Schüler. Und die Hoffnung ist, dass wenn wir das alles zusammennehmen, dass wir dann ein besseren Überblick darüber bekommen, wie digital fit eigentlich Schulen in Österreich aufgestellt sind. Ja, bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, Merci, Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank, auch von mir. Genau, und ich sehe schon die erste Frage im Chat, die Frage, wie man an dieser Umfrage teilnehmen kann. Genau, wie gesagt, die Fragebögen sind noch nicht ganz fertig. Wir sind ähm, in, in, in allerletzter... Ähm, Vorbereitungsschleifen. Ähm, Andreas Riepel, wahrscheinlich ähm, kannst du was dazu sagen, wie wir die Fragebögen dann zugänglich machen werden, oder? Ähm, ja, das kann ich. Das ähm, wird äh, gerade dem Moment abgestimmt, äh, da ja sozusagen begleitend auch zu unserer äh, Grete-Initiative erhoben werden soll wie äh, sozusagen äh, diese Idee im Unterricht ankommt. Und da äh, gibt es gerade wirklich äh, den Moment, dass in den letzten Wochen eine enge Abstimmung mit dem Bundesministerium äh, hier die uh, diesen Fokus noch mit zu integrieren und dann uh, besonders für E-Education-Schulen das bereitzuhalten. Das sind die Ersten, die das dann erproben können. Die Systematik dahinter ist schon verankert. Das heißt, uh, technisch ist das schon umgesetzt. Es geht jetzt nur noch um, um, um das strategische Go. Und uh, ich denke, dass uh, hier gerade uh, überlegt wird, wann ein geeigneter Zeitpunkt ist. Es ist jetzt ein, noch ein bisschen zu früh, nachdem ja äh, es teilweise Lieferschwierigkeiten mit den einzelnen Geräten gibt, also aufgrund von Einspruchsverfahren. Äh, und äh, das aber jetzt gerade ins, Roll, ins äh, Rollen kommt, sozusagen ins Tun. Und ich glaube, dass dann im Jänner, Februar vielleicht äh, die, die, der erste Zeitpunkt sein wird, wo das dann wirklich stattfindet. Ja. Ähm, ja, vielleicht nur kurze Anmerkung, nur als, als Hintergrundinformation ähm, bezogen auf äh, Nutzung digitaler Medien während des Lockdowns in der Primarstufe, weil es da eigenartige Ergebnisse gegeben hat. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie ähm, ähm, von dem Serviceportal e gehört habt. Das war eine kurzfristige Maßnahme im letzten Jahr, wo wir besonders in dieser Lockdown-Situation versucht haben, wieder sehr schnell die Kommunikation zwischen Lehrkräften und deren äh, Schülerinnen und Schüler zu etablieren. Und da haben wir eine Plattform... Äh, erstellt, wo sehr viel automatisiert äh, war. Und da haben wir dann schon äh, in kürzester Zeit äh, über 15.000 äh, User gehabt. Das sind ja von, von wenigen Wochen, die das wirklich genutzt haben. Und das waren primär Volksschulen, die eben noch nicht äh, technische äh, Ausrüstungen und, und sozusagen diese Tenants und so weiter hatten. Und äh, das dürften die gewesen sein, wo das stattgefunden hat. Aber natürlich auch die anderen, wo das nicht stattgefunden hat. Es ist bei den Volksschulen, ja, immer so ein Thema, wie man hier der, der Technologie begegnet. Da gibt es auch unterschiedliche Positionen. Wir versuchen, das ja sehr weich zu begleiten. Und da dürften es diejenigen sein, die da schon sehr fortschrittlich damit umgehen, die das auch gut in Anspruch nehmen konnten. Ich glaube, das war so die, die Idee dahinter. Gut, äh, vielen herzlichen Dank für eure Ausführungen. Äh, wir werden äh, auch in nächster Zeit in Kontakt bleiben, besonders bezogen auch auf äh, die aufgeworfenen Fragestellungen und äh, diese äh, Fragebögen. Und äh, ja, wünsche euch noch einen weiteren schönen, netten Tag.